Im Zentrum der Eifel, im Kreis Daun liegt Neroth, ein Ort mit ca. 1000 Einwohnern. Im Hintergrund der bewaldete Nerother Kopf, ein Vulkankegel. Seine Laberschlacke lieferte im Mittelalter Werkstoff für Mühlsteine. Die Reste des Burghauses zeugen noch von der Freudenkoppe. Diese Burg hatte König Johann von Böhmen im 15. Jahrhundert erbaut. Im alten Stollen des Steinbruchs gründete sich 1919 der Neroter Bund als Teil der Wandervogelbewegung. Auch viele Neroter wurden zu Wandervögeln, allerdings nicht freiwillig, denn die Landwirtschaft konnte im 19. Jahrhundert die Ernährung nicht mehr sichern. Von der Slowakei importierte der Neroter Theodor Klaes in den 1830er Jahren das Drahtwarenhandwerk. Von den vier Betrieben in Neroth produzierte das Unternehmen Pfeil als letztes bis 1979. Der Film stellt die Arbeitssituation möglichst wirklichkeitsgetreu nach. Die Drahtwaren, allen voran Mause und Rattenfallen, wurden in den Werkstätten der Unternehmer oder in Heimarbeit gefertigt. Und ich so und kein Mensch Und du merkst, die oder war. Viele Arbeiter spezialisierten sich auf ein bestimmtes Produkt. Die hier gezeigte Pfeilsche Drahtwerkstatt diente als Werkraum für vier Fallenmacher und gleichzeitig als Kontor. Im Nachbarraum befand sich eine Holzbearbeitungswerkstatt. Dort wurden die Holzteile für bestimmte Fallentypen zugerichtet. Im Stockwerk darüber lagen die Wohnräume. In diesem Anbau seines Wohnhauses befindet sich die Werkstatt von Franz Steffes. Als Heimarbeiter produzierte er jahrelang für das Unternehmen Pfeil und die Gerolsteiner Drahtwarenfabrik Oos. Wie sein Vater stellte Franz Steffes Rundfallen her. Als Hauptwerkstoff dient verkupferter Eisendraht. Von der Rolle schneidet Franz Steffes Drahtstücke für die Bügel ab, aus denen sich das Fallengerüst zusammensetzt. Das Brett dient unter anderem als Maßbrett. Nägel und Klammern markieren die Schenkellänge der Bügel. Erst nach dem Abmessen und dem Biegen wird der Bügel abgeschnitten. Für eine Rundfalle baut Franz Steffes das Gerüst aus vier solchen Bügeln auf. Er und seine acht Geschwister wurden schon als Schulkinder mit einfachen Drahtarbeiten betraut. Der Vater, der selbst 25 Jahre am Draht schaffte, wie man in Neroth sagt, lernte sie an. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich das Gewerbe so stark in Neroth verbreitet, dass es die wirtschaftliche Not zu lindern vermochte. Als Folge wanderten aus Nerod bedeutend weniger Personen nach Nordamerika aus als aus anderen Gemeinden. Der Verdienst war hart erarbeitet. 13 und mehr Stunden täglich mussten hauptgewerbliche Drahtflechter und ihre Frauen am Draht schaffen. Sogar die Kinder hatten ein durchschnittlich dreistündiges Pensum zu bewältigen. Im nächsten Arbeitsgang verbindet Franz Steffes die vier Gerüstdrähte, indem er sie in der Mitte umwickelt. Nach dem Abknipsen des Drahtüberstandes drückt der Fallenmacher die Bindung mit der Zange fest. Mit Zange und Messdraht wird die Bindung auf die Mitte ausgerichtet und gleichzeitig verdichtet. Auf diesem Eisenbahnschienenamboss erhält die Bindung letzten Halt. Franz Steffes krümmt nun die Schenkelenden der Bügel. In dieses Häkchen hängt er später eine der beiden Einschlupföffnungen der Neroter Fallen sind Lebendfallen, in denen Gefangen nicht getötet wird. Stattdessen werden die Gefangenen Nager in der Falle ertränkt. Durch Biegung der Bügelschenkel nach innen erhält die Rundfalle nach dem Spreizen der Schenkel ihre charakteristische gewölbte Form. Die Neroter Drahtfallen stellten eine Neuigkeit auf dem Fallenmarkt dar. Im Rheinland lösten sie die üblichen Holzfallen ab, fanden rasche Verbreitung und Anerkennung. Franz Steffes hängt eine Einschlupföffnung, auch Fang genannt, ein. Die gebogenen Bügelenden greifen um den Ring des Fanges und werden mit der Kneifzange festgeklemmt. Die Fänge haben außen einen größeren Durchmesser als innen. Dadurch können die Tiere hinein, aber nicht wieder herausschlüpfen. Rundfallen gab es als reine Drahtfallen oder als Ausführung mit achteckigem Holzboden. Unter seinem Sitz zieht der Mausefallenmacher einzelne Bindedrähte hervor und verankert sie in der Mitte des Fallenbodens. Jedem Bügelschenkel ordnet er einen Bindedraht zu, durch den später zwei übereinander verlaufende Drahtlagen miteinander verknüpft werden. Die Flechter bezogen den Draht von Drahtziehereien in Blumenthal, Gerolstein und Köln. Franz Steffes führt nun den Flechtdraht nach Augenmaß in gleichen Abständen als fortlaufende Spirale um das Gerüst. Immer da, wo der Flechtdraht sich mit einem Bügelschenkel kreuzt, umschlingt er ihn mit Bindedraht. Bei einer solchen Verarbeitung handelt es sich um ein aufgebundenes Geflecht. Ende des letzten Jahrhunderts erhielt das Drahtwarengewerbe offizielle Förderung. Eine Verzinnerei wurde eingerichtet, um die Qualität der Ware zu verbessern. Zudem hielt man Kurse ab, um das Gewerbe auch in anderen Orten anzusiedeln. Der seitliche Fang wird eingesetzt, bevor das Flechten weitergeht. Der Mausefallenmacher spart neben dem Fang eine Stelle aus. Hier setzt er zuletzt ein Blechtürchen mit Verschluss, das zum Beködern und Herausnehmen der Mäuse notwendig ist. Von der Haspel wickelt sich der Draht mühelos ab. Durch jahrelange Übung geht Franz Steffes die Arbeit leicht von der Hand. Es hieß, man dürfe den Draht nicht anfassen, er müsse durch die Finger gleiten. Einige Familienväter setzten die Drahtartikel als Hausierer selbst ab. So schalteten sie den Unternehmer als Zwischenhändler aus, sodass ihre Familien für den gleichen Verdienst weniger arbeiten mussten. Die Bauern des Dorfes beneideten jedoch Hausierer und Heimarbeiter um das Wenige, über das sie verfügten. der letzten Drahtwicklung zieht Franz Steffes die Bindedrähte mit der Flachzange stramm. Nach Fertigstellung dieser Rundfalle hat der Mausefallenmacher 22 runden Flechtdraht über das Gerüst gelegt und an 176 Stellen mit diesem verbunden. Ohne weiteres Vernähen werden die Bindedrähte nach dem Flechtvorgang abgerödelt. Korbfallen waren besonders gefragte Produkte des Neruter Gewerbes. Da steht links in der Ecke von der Tür inwendig ein Mann zur heilig. Da war ich doch so verblüfft, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich reagieren soll. Ne? Und da sehe ich doch meinen Irrtum ein. Und da kam der Pastor. Na, sagten sie, sagte, lieber Mann, was haben Sie denn Schönes da? Ach so, ich habe hier Maus und Ratte fallen. Die werden sie wohl auch vielleicht gebrauchen können. 1885 gründete Johann Jakob Pfeil mit Teilhabern die Pfeil- und Compagnie Neroter Drahtwarenfabrik. Sein Sohn Josef übernahm den Betrieb, der zum Gründungszeitpunkt 30 Haushaltungen beschäftigte. Dagegen sorgten 20 Musfallskrämer, also Mausefallenhändler, selbst für den Vertrieb ihrer Ware. Josef Pfeil hatte sich mit seiner Werkstatt auf irische Lochmausefallen spezialisiert. Mit einer Eigenkonstruktion, dem Federeisen, wickelt er Drahtspiralfedern. Die Feder wird mit einer eingehängten Schlinge in das hölzerne Fallengerüst eingelassen. In einem Arbeitsgang entstehen die beiden Spiralen durch einige Kurbelbewegungen. Die Feder dient zum Spannen der Falle. Das angelockte Tier löst durch Benagen des Köders den Fangmechanismus aus und gerät so in die Schlinge der zurückschnellenden Feder. Die andere Drahtwarenunternehmer unterhielt auch Josef Pfeil zeitweise ein Kolonialwarengeschäft. Die Stammkundschaft setzte sich aus den beschäftigten Drahtarbeiter zusammen, denn die Bauern verfügten nicht über Bargeld für einen Einkauf. An einem weiteren Federeisen stellt Josef Pfeil durch eine Rechts-Links-Drehung die Halterung für die Schlinge her, die bezeichnenderweise auch Galgen genannt wird. Das Federeisen gehört zu den Spezialwerkzeugen, wie sie geschickte Drahtflechter für ihren Bedarf entwickelten. Josef Pfeil setzte seine Drahtartikel in den 50er und 60er Jahren insbesondere an Grossisten ab, da die Hausierer sich in einem anderen Betrieb eindeckten. Ein Großteil dieser Fallen wurde über Zwischenhändler nach Irland und England ausgeführt. Die Nachfrage erklärt sich aus der strengeren Regelung der Giftanwendung in diesen Ländern. In der eigenen Holzwerkstatt gearbeiteten Fallenblock setzt der Mausefallenmacher nun die Federn ein. Die Spiralenden versenkt er in den vorgesehenen Öffnungen. Vorher ist auch der Galgen am anderen Ende eingehängt worden. soll beim Spannen der Federn mit einem Garn zur Deckung mit dem Schlupfloch kommen. Der Köder wird innen an einer Nagelspitze in Kontakt mit der Fadenspannung befestigt. Beim Benagen des Köders soll der Faden durchgebissen werden und die Feder zurückschnellen. Neben den Hauptprodukten, den Mause- und Rattenfallen, gehörten zum Warenangebot auch zahlreiche Haushaltsartikel. So fertigt das Ehepaar Rosa und Franz Braconnier hier in Gemeinschaftsarbeit Schneebesen, wie sie auch heute noch in fast jeder Küche zu finden sind. Rosa Braconnier benutzt zum Abmessen einzelner Drahtteile ein Maßbrett, wie es auch Herr Steffes für die Rundfalle verwandte. Die Drähte werden anschließend zu Bügeln gebogen und in ein gelochtes Halteplättchen gesteckt, bevor sie in einen Spiralgriff montiert werden. Die Drahtflüchter benutzten verkupferten, verzinnten oder verzinkten Eisendraht. Durch Polieren erhöhte sich der Glanz. Ja, das merke der, Mann, ich Finger <lacht> der Griff des Schneebesens, eine Drahtspirale, entsteht auf einer Bohrwinde. Statt der Bohrschraube hat Franz Braconnier einen längeren Eisenstab aufgesetzt, der bei der Drehung gegen die Tischkante drückt. Der Oberschenkel dient als Widerlager. Meist wurde die Drahtflechterei als Nebenerwerb zur Landwirtschaft ausgeübt. Selbst die Hausierer kehrten zur Feldbestellung und Erntezeit ins Dorf zurück. Mit einem Rundholz mit abgestuften Durchmessern können Bügel aller Schneedosengrößen gebogen werden. Braconnier steckt die Zehnbügelarme durch das gelochte Blechplättchen. Die Drahtwarenbetriebe warben für ihre Erzeugnisse durch Zeitungsinserate, Fotografien, Prospekte und Kataloge. Um die Jahrhundertwende bietet ein Katalog des pfeilschen Unternehmens außer Fallen und landwirtschaftlichen Geräten zahlreiche Küchen- und Haushaltsartikel wie Schneebesen, Eier, Brot und Fruchtkörbe, Speiseglocken und Blumenampeln an. Die Hausierer vertrieben ausschließlich Fallen. Anders war es bei den wenigen Hausiererinnen, die auch Haushaltsartikel verkauften. Die Frauen mussten auch den Haushalt versorgen. Deshalb reisten sie nicht monats, sondern wochenweise, um sich am Wochenende der häuslichen Arbeit und den Kindern zu widmen. Ein Bügelarm muss länger als alle anderen sein. Über diesen wird die Griffspirale gezogen. Darauf folgt das Einspannen der kürzeren Arme in den Griff. Abschließend biegt Franz Braconnier am längeren Drahtarm eine Öse. Sie fixiert die Bügel im Griff und dient gleichzeitig als Aufhänger. Matthias Schottes durchlief alle Positionen des Gewerbes. Er war nacheinander Heimarbeiter, Hausierer und Gründer eines Familienbetriebs für Drahtprodukte. Er war spezialisiert auf schwierigere Arbeiten aus dickem, verzintem Draht. Hier fertigt er eine Kuchenplatte. Das Gerüst besteht aus vier stärkeren, mittig zusammengebundenen Drähten. Auf den gebogenen Schlaufen steht die Platte. Die umwickelten Gerüstdrähte werden gespreizt und gewinnen durch einen inneren und einen äußeren Ring, die im nächsten Arbeitsgang eingelegt werden, an Halt. Sein Familienunternehmen betrieb Matthias Schottes zwischen 1948 und 1953. Mit der in Heimarbeit hergestellten Ware belieferte er etwa 40 Hausierer, denen er die Drahtartikel zum Vertriebsort schickte. Um gleich große Bindedrähte für das Geflecht der Tortenplatte zu erhalten, wickelt Matthias Schottes den Draht in Form einer Acht auf zwei Nägel an seinem Arbeitstisch. Ab den 1950er-Jahren gingen Heimarbeit und Hausierhandel rapide zurück. Die handwerkliche Herstellung konnte mit der fabrikmäßigen Produktion nicht konkurrieren. Der Verdienst wurde immer geringer. Deshalb wechselten viele Heimarbeiter in den Bausektor, der gerade eine Hochkonjunktur erlebte. Das Einkommen eines Bauarbeiters, der nebenberuflich Landwirtschaft betrieb, reichte für den Unterhalt der Familie. Das bewog auch Matthias Schottes. 1953 seinen Betrieb aufzugeben. Inzwischen ist die Tortenplatte mit einem Geflecht versehen worden. Im Gegensatz zu den Fallen werden bei der Tortenplatte die Bindedrähte vernäht. Die Neroter-Erzeugnisse sind fast immer nach dem gleichen Verfahren gearbeitet, dem aufgebundenen Geflecht. Das Geflecht wurde in der letzten Produktionsphase des Pfeilschen Unternehmens aus Rationalisierungsgründen durch fabrikmäßigen Gitterdraht ersetzt. Franz Baconnier galt als besonders geschickter Drahtarbeiter, der auch erfolgreich neue Werkzeuge für die Drahtwarenherstellung entwickelte. Neben verschiedenen Fallen fertigte er auch Blumenampeln. An diesen Ampelkorb, aus zackenförmigen Bügeln und zwei Ringen zusammengesetzt, verankert er vier schneckenartig gewundene dekordrit. Das, das ist schon richtig so. Ja, ja, das ist der komplizierte Jahr der Welt. Die Aufhängung der Blumenampeln besteht aus Spiralen, die ebenso hergestellt werden, wie die Griffe der Schneebesen. Die Blumenampeln sind Nutz- und Zierartikel. So spart Franz Braconnier auch nicht an verspieltem Dekor. Kritisch untersucht er sein Werk, um eventuelle Mängel zu beseitigen. Auch die Fallen wurden regelmäßig getestet. Rosa Braconnier ist ihrem Mann behilflich, während er die vier Spiraldrähte an den vorragenden Dekordrähten befestigt. Vor dem Zweiten Weltkrieg standen diese Blumenampeln hoch in Kurs. Sie schmückten insbesondere Wintergärten und Balkone. Matthias Schottes fertigt nun einen Massenfänger. Diese auf Vielfachfang ausgerichtete Falle setzt sich aus sechs Längsbügeln und zwei Kopfbügeln zusammen. Die umgebogenen Enden des halbkreisförmigen Kopfbügels verhakt er und kneift sie mit der Zange zu. Die Fertige Falle weist an einem Ende einen Eingang mit Falltürchen auf. Das vorgefertigte Innengehäuse ergänzt der Fallenmacher durch ein Blechplättchen. Nur an einer Seite wird es beweglich befestigt. Die andere Seite muss offen bleiben, damit die eindringende Maus oder Ratte durch die Falltürwirkung ins Innere gelangt. Es gibt für das gefangene Tier keinen Weg zurück, denn ein Gewicht am befestigten Plättchenende bewirkt, dass das Türchen in die Ausgangsposition zurückspringt. Matthias Schottes hat die Längsbügel bereits mit einem Kopfbügel verbunden. Jetzt platziert er das Gehäuse mit der Falltüre an der vorgesehenen Stelle. Dem offenen Gerüstende hat der Drahtflechter ein sogenanntes Kopfbrett aufgesetzt. Die Enden der Linksbügel sind mit Holzkeilen festgeklemmt. Das Kopfbrett ist nicht Fallenbestandteil, sondern eine Arbeitshilfe. Es sitzt drehbar auf einem starken Bügel. Wenn man den Flechtdraht um das Fallengerüst wickelt, wird die Falle den Arbeitsbewegungen mühelos folgen und sich um ihre Längsachse drehen. Der Kopfbügel hinter dem eingesetzten Gehäuse soll eine gleichbleibende Fallenform gewährleisten. Während des Flechtens verschiebt Matthias Schottes den zweiten Kopfbügel wiederholt in Richtung Kopfbrett. Artikel sind beständige Erzeugnisse. Ein Verkaufsgebiet kann frühestens nach drei Jahren erneut aufgesucht werden. Daher versuchten die Hausierer, den Zielort ihrer nächsten Tour immer geheim zu halten. Das galt auch für die Frauen. Gaben sie auf der Post eine Warensendung für ihren Mann auf, stellten sie die Pakete mit der Adresse nach unten. Matthias Schottes hat das Geflecht bald fertiggestellt. Jetzt trennt er die Keile und das Brett vom Fallengerüst. Auch der zweite Kopfbügel hat seine Funktion erfüllt und wird abgenommen. Die überstehenden Enden der Längsbügel biegt der Fallenflechter nach innen. Es sieht nun so aus, als habe die Falle damit ihre endgültige Form erreicht. Doch der Eindruck täuscht. Als Endstück mit geringerem Durchmesser wird Matthias Schottes ein Türchen beifügen für die Entnahme der gefangenen Tiere. Der aufgelegte Ring zeigt an, wie weit die Längsbügel zu stutzen sind. Der Massenfänger mit Ausmaßen bis zu 55 cm Länge und 25 cm Breite stellt ein imposantes Drahterzeugnis dar. Die Haussierer, wie hier Vinzenz Leclerc, stellten die Ware selbst her oder kauften sie beim Erzeuger. Die Unterhaltung wird in Dialekt und in Jenisch. Eine Geheimsprache, fahren ja, dahin. Ja, ich muss mal Ja, Oh, nur, nur, nur langsam. Ja, nur, das ist nicht du langsam, noch Was ja, Dante, ja das kriegen das doch. Ja, los, das die ja Das ist die jetzt nicht die Ja, da ja das ist hier die nicht ich das nicht so nicht mehr Ja, das ist die Bauchhaltung. Ja, nur langsam. Ja, du noch ein Der ganze Satz für den Tag, der ganze Satz muss ich schon. Na, Der Scherz war doof. Scherz. ich tun aber da auch wieder Wie die passt da gut? Ja, ich Ich von dir. Hast du hast alles verkinnigt. Kein Schütz, alles verkinnigt. Ich spiele war auch ein paar für den nächsten ja. Tag. Hast du da dicht? Hast du Schütz Oh, Spiel so? Schütz. Äh, ich habe das letzte Mal gesagt, jetzt gibt nächstes mal eine mir. Schütz, Herr ist hat Lobby. Das Spiel ja. ist mit Wochen und dann kriegst du auch Lobby vom Schütz. Was hättest du da hier? Ja, Thomas ist die Woche. Zwei ist zwei so war ich ja, so, ja. so die ganzen Tag brauche. bei ja. ja, ja. ja, das, das, ja das, das ist das richtig Kein Schütz, zwei die durch die Ich habe noch Stuppe. Ja, auch Stuppe dabei. Ja, Stuppe muss ich schon, ein Stuppe dabei. Ja. Der kippt oder der Die anderen können schei, ein paar Das ist ja, noch Ratte so ein Rattenklappfeld. Ist schon alles verkauft. Jetzt haben wir noch zwei hier, mal, ne? hier, ne? Zwei Knüsse hier, ne? Lochfall, ne? Jetzt muss wir noch Lochfall geworden. jetzt haben wir noch ein Grund. ne? Ja. Jetzt noch einen Jetzt wir noch die Schafe. Jetzt haben wir noch die Lochfall. Ne? Så det är inte lätt. Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Ja. Ja. Bin's, bin's wollen, ja, wie da muss man dann die los. Ja, man fühlt. Dann kommt die rein. Ja, man, ja, man rein, ne? ja, ma muss jetzt gucken, wo, ja. wo schlangen. Geht ne? im ja. um Süden oder was? Ja, um Norden. da hat das Jod. Okay. Da muss noch vergleichen, ja. wenn ich da immer von dem Boss dass er redet. wenn du nicht, dass ich nur verkauft, das muss ich jetzt hier machen. Für jeden so, Kein Schönes. Wenn du Jod also, dann tun wir auch jetzt verkaufen. Ja, kein Meroter Heimarbeiter und Hausierer haben mit dem Drahtwarengewerbe über 130 Jahre hinweg erfolgreich wirtschaftliche Krisenzeiten gemeistert und schon früh wirksame Selbsthilfe geleistet. Die Hausierer gehörten zum Straßenbild einer überschaubaren Welt. Die rapiden Wandlungen des alltäglichen Lebens, die andere Vertriebsformen mit sich brachten, beendeten den traditionellen Hausierhandel.